Speziell an unserer Garage ist, dass sie über zwei Kantone beheimatet ist. Das heisst Basel-Stadt und Basel-Land und gleichzeitig mit dem öffentlichen Verkehr verbunden ist. Wieso mache ich gerade meine Lehre hier? Schlussendlich ist der erste kleine Arbeitsweg. Es sind freundliche Leute hier. Ich habe mich schnell mit ihnen vertraut gemacht haben mich alle auch sehr herzlich empfangen bei der Schnuppenwoche und es hat mir eigentlich von Anfang an gefallen. Also für uns ist speziell die Professionalität und die acht Marken, die wir betreut, ist sicher für die Lehrlinge sehr ähm, abwechslungsreich. Ja, wir haben verschiedene Lernende, die wirklich einen Erfolgsstory hinter sich haben. Also der eine die hat die Ingenieurschule bestanden, ist ja Ingenieur heute. Wie der andere sind im Kunden die haben sich äh, kaufmännisch weitergebildet. Also da gibt es wirklich mehrere Erfolgsstories.